Ist der Emil eigentlich Mitglied in einer Partei? Wozu? Der Emil lebt in einer Demokratie? Ich hab noch nie verstanden, wozu man in einer Demokratie eigentlich Parteien braucht. Schau, Hofer, das ist ganz einfach. Wenn mehrere Menschen dieselbe Ideologie teilen, dann gründen sie eine Partei, um ihre Interessen gemeinsam vertreten und durchsetzen zu können. Du, du sagst das ja, deren Interessen. Du musst das ja nicht wählen, du kannst eine Partei wählen, die dein Interessen vertritt. Wenn du meinst, für mich hat die ganze Sache aber so einen leichten Beigeschmack von Lobbying. Meinst du nicht auch? Nein, nein, Lobbying ist was ganz anderes. Lobbyisten arbeiten für Lobbyingfirmen. Lobbyingfirmen werden engagiert, um die Interessen einer Industrie oder eines Konzerns an die Politik heranzutragen. Versteh, Lobbyingfirmen bestimmen die Ideologie von Parteien, indem sie sie einfach hinten umher kaufen. Nein, nein, die Parteien lassen sich ja lediglich beraten, man kann sie ja nicht überall auskennen. Ja, passt schon, hey, wir sie in das Sackel und stößen noch vor die Tier. Hofer, du scheinst mir da recht skeptisch zu sein. Ja, zu Recht! Oder was glaubst du, wo das Geld herkommt? Aus der Parteiförderung. Schau, eine Partei ist ja nichts anderes als ein Verein, oder warum glaubst du, hast das oberste Organ einer Partei, Obmann? Und da gibt es eben auch Mitglieder, die ehrlichen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Spenden kann man natürlich auch sammeln. Und weil uns die Demokratie was wert ist, schüttet der Staat halt auch noch eine Parteienförderung aus. Parteienförderung heißt doch unser Steuergeld, oder? Genau, ist aber schon an gewisse Bedingungen geknüpft. Wenn eine Partei den Einzug in den Nationalrat schafft, dann darf sie an der Parteienförderung teilnehmen. Erreichen ihre Abgeordneten Clubstärke, gibt es noch eine Clubförderung obendrauf. Abhängig ist die Höhe der Förderung vom Wahlergebnis. Zu diesem Zwecke stellen Parteien Listen zusammen, die dem Wähler vorgelegt werden. Je nach Stimmenstärke ziehen die Personen auf den Listen in dieser Reihenfolge ins Parlament ein. Als Volksvertreter. Also Leute, die auf einer Liste von einem Bienenzüchterverein stehen, und jetzt nichts gegen Bienenzüchter, ziehen ins Parlament ein und gelten dort als Abbild des Volkes, das sie vertreten. Na, und Nacht. Ja. Also so arg würde das jetzt. Und obendrein können die auch noch Gesetze bestimmen, damit die Demokratie ohne Parteien ja nicht funktioniert. Was wird das nein? Demokratie in Geiselhaft, bahnfrei für strukturelle Kriminalität. Ja, hast du leicht einen besseren Vorschlag? 183 Abgeordnete im Nationalrat sprechen stellvertretend für 183 Wahlkreise in Österreich. Machen wir es einfach so, in jedem Wahlkreis kann sich jeder zur Wahl in den Nationalrat stellen, der dort mindestens sechs Monate seinen Hauptsitz gemeldet hat und Österreicher ist. Als Wahlkampfbudget erhält jeder Kandidat gleich viel Geld vom Staat. Muss ja nicht viel sein, es geht ja nur darum die Wähler im jeweiligen Wahlkreis zu erreichen. Der Wahlkampf wäre auch auf einen Monat begrenzt und jeder der wahlberechtigt ist, stimmt in seinem Wahlkreis, es zählt wieder der Hauptwohnsitz, über die Kandidaten ab. So werden dann 183 Leute in den Nationalrat entsandt. Das machen wir alle zwei Jahre, damit keiner der Versuchung erliegen kann, es sich allzu gemütlich zu machen. Und wer stellt dann die Regierung, wer den Kanzler und die Minister? Na jeder, der will, kann sie bewerben, wird vom Nationalrat gehört und mit einfacher Mehrheit bestellt. Wenn sich die Leute bewähren, kann man sie ja noch zwei Jahre verlängern und so weiter. Das sind einfach Angestellte mit Beamtenstatus auf Zeit. Fertig. Und alle zwei ja wählen? Sicher, es soll ja gerade die Made im Speck werden. Und vorgezogene Wahlen gibt es ja dann auch nicht mehr. Und jeder Wähler weiß immer, wer für ihn im Parlament sitzt. Das haben wir ganz nah an der Basisdemokratie. Naja, damit man das umsetzen kann, wären dann neue Gesetze, ziemlich sicher sogar eine neue Verfassung nötig, wird gehen. Aber das müsste dann alles der Nationalrat erarbeiten und beschließen. Also kurzum, die Parteien müssten das erarbeiten und beschließen. Toi, toi, toi!